Hey Leute, ich bin's Conny und heute zeige ich euch, wie ihr in Roblox Studio euch unsichtbar machen könnt. Ich zeige Ich hier einmal zum Beispiel, wenn ich auf diesen Knopf drücke, werde ich unsichtbar. Und ich kann mich natürlich dann auch wieder sichtbar machen. Und davon gibt es natürlich ganz viele Variationen und Dinge, die man beachten muss. Und die zeige ich heute im Tutorial von einfach bis schwer. Und los geht's! So, ich habe hier so einen kleinen Podest gebaut. Der ist natürlich nicht Teil des Tutorials, das sind einfach nur ein paar Parts. Wenn ihr wissen wollt, wie man baut, schaut euch das Video an. Das jetzt oben rechts auf dem i verlinkt ist. Ich mache hiervon einfach mal eine Kopie und ziehe den hier einfach mal raus. Dann haben wir einen neuen Podest und wir fangen dann nochmal von vorne an. In dem Podest ist eine Platte, die heißt einfach nur Platte und in der Platte ist ein Proximity Prompt drin, mit dem wir das Ganze aktivieren. Ihr könnt die Unsichtbarkeit triggern, wie ihr wollt und ich werde euch nachher noch ein paar andere Möglichkeiten zeigen, wie ihr es implementieren könnt, falls ich dran denke. Ich mache es jetzt erstmal mit dem Proximity Prompt und da packe ich dann das Script rein. Dieses Unsichtbarkeit Zauber Skript könnt ihr nennen, wie ihr wollt. Und könnt ihr auch hinpacken, wo ihr wollt. Weil wir wollen die Unsichtbarkeit ja auf alle möglichen Wege implementieren können. Zum Beispiel als Command oder Zauber oder sonst was. In dem Unsichtbarkeit-Zauber-Script ist nochmal ein Particle-Emitter drin. Der einfach nur für diese unsichtbaren Partikel da ist. Den kann ich einmal auf Enabled stellen. Und dann seht ihr hier aus der Mitte kommen so ein paar Partikel raus. Die kommen dann aus dem Spieler raus, wenn er sich unsichtbar macht. Das braucht ihr nicht. Wenn ihr es wollt, könnt ihr es machen. Ich zeige auf jeden Fall, wie man es implementieren kann, wenn man möchte. Machen wieder auf Disabled. Das ist alles hübsch. Angekommen in diesem Script fangen wir erstmal sehr simpel an. Wir holen uns erstmal das Proximity-Prompt, in dem wir uns befinden. In dem Fall ist es dann einfach nur script.parent. Localprox ist gleich script.parent. Und dann wäre es immer praktisch, sich einen Wert festzulegen, auf den wir die Transparency umstellen, wenn wir dann unsichtbar werden wollen. Das heißt, wenn wir vollständig unsichtbar werden wollen, stellen wir die Transparency auf 1. Warum wir das hier oben speichern, werdet ihr später noch sehen. Jetzt brauchen wir einen Cache, den nenne ich bereits unsichtbar. Und das ist dann einfach nur ein Table und in dem speichern wir alle Spieler-Character-Models, die wir schon mal unsichtbar gemacht haben, um sie später auch wieder sichtbar machen zu können. Weil man manchmal ein paar Metadaten dazu speichern muss, die werden dann hier in dieser Variable gespeichert. Und nun schreiben wir uns einfach mal eine Funktion namens local function unsichtbar. Und die Funktion nimmt einfach nur ein Model rein, welches ein Model ist, weil wir wollen ja alles mögliche unsichtbar und sichtbar machen können. Und wo ich schon gesagt habe, brauchen wir noch eine Funktion namens sichtbar. Nehmen wir dann Local Function sichtbar. Wir könnten es natürlich beides in einer Funktion machen. Aber wir können es auch getrennt voneinander machen, so ist es ein bisschen übersichtlicher. Und übersichtlicher ist immer besser. So, jetzt haben wir zwei Funktionen. Einmal unsichtbar und einmal sichtbar. In der unsichtbar-Funktion brauchen wir erstmal einen kleinen Debounce. Den Debounce würde ich ins Model reinpacken. Und so ungefähr so. If not model or model Doppelpunkt, get attribute debounce, then return end. So packen wir uns den Debounce einfach immer in das spezifische Model rein, weil wir wollen ja nicht, dass etwas sichtbar wird oder unsichtbar wird, während es gerade unsichtbar wird oder gerade sichtbar wird, weil das könnte sich sonst böse überschneiden und dann haben wir irgendwelche Bugs. Deswegen arbeiten wir immer mit einem Debounce. Dann checken wir einmal, ob das Model vielleicht doch schon unsichtbar ist. Indem wir gucken, ob es im bereits unsichtbar Table drin ist. If bereits unsichtbar, in eckigen Klammern Model, then return, sichtbar Model. Dann wird einfach die Sichtbar-Funktion gecallt und return. Und wenn das nicht der Fall ist, dann fangen wir jetzt an, das Model unsichtbar zu machen. Das heißt, Debounce... Model Doppelpunkt Z Attribute Debounce und True. Und dann kann diese Funktion nicht mehr gecallt werden, bis wir fertig mit der Funktion sind. Und wenn wir dann fertig mit der Funktion sind, müssen wir natürlich als allerletztes den Debounce wieder rausnehmen. Also kommt als letzte Zeile in die Funktion rein. Model Doppelpunkt Z Attribute Debounce Nil, um den Debounce wieder rauszunehmen. Wenn ihr nicht wisst, was ein Debounce ist, ist oben auf dem i ein Video verlinkt. Da erkläre ich, was ein Debounce ist, wofür das da ist und wie man es implementieren kann. Und jetzt fangen wir aber mal mit der unsichtbar machen funktion an. Und dafür loopen wir durch alles, was in dem Model so drin ist durch, also nicht nur get children, sondern get descendants durch alle Instanzen im Model loopen vor unterstrich, descendant, was eine Instance ist, in Model get descendants do. Und jetzt könnte man sich einfach machen, dann einfach so sagen, descendant.transparency ist gleich 1. Da würden wir dann aber viele Fehler haben. Hier wird schon rot unterstrichen, nicht jede Instance hat gleich den Wert Transparency. Deswegen müssen wir jetzt für jeden möglichen Instance-Typen, den wir so haben, ein paar Sonderregelungen festlegen. Zum Beispiel, indem wir hier schreiben, if Descendant is a base part, dann können wir einfach sagen, Descendant.transparency ist gleich, und wir schreiben nicht 1... Sondern wir schreiben dann einfach gleich Transparency, weil wir haben hier oben gespeichert, Transparency ist gleich 1. Und das würde dann schon mal funktionieren. Wir connecten einfach mal unten kurz noch die Funktion. So, Proximity prompt.triggered.connect Doppelpunkt Connect Function Spieler. Local Character ist gleich Spieler.character, wenn nicht Character, dann Return End und dann sagen wir Unsichtbar Character. Damit haben wir jetzt getriggert, dass diese Funktion, diese Unsichtbare Funktion, gecallt wird, wenn ein Spieler das Proximity Prompt aktiviert. Jetzt können wir da schon mal hingehen und sehen dann die Fehler, die wir haben. Wir gehen hier hin, drücken E zum Aktivieren und bam! Man sieht noch mein Gesicht und man sieht noch meinen Nametag. Aber der Rest ist schon unsichtbar. Das war schon mal erfolgreich, sehr gut. Dafür können wir uns jetzt auch eine einfache Lösung einfallen lassen und zwar, indem wir hier schreiben if Descendant Doppelpunkt is a decal. Then Transparency ist gleich like Transparency. Wir könnten natürlich hier einfach nur ORs reinschreiben. Warum wir das aber einzeln machen, sehen wir auch später. Eine Sache sollten wir auf jeden Fall noch festlegen. Und zwar else if Descendant Doppelpunkt is a GUI object. Then. Und hier würde ich gar nicht die Transparency einstellen. Oh Gott, ich habe auch Transparency. Natürlich Descendant Punkt, Transparency. Ich bin dumm hier oben. Sondern Descendant Punkt, Visible würde ich auf False stellen, weil GUIs sind blöd. Punkt aus, fertig. Wenn euer GUI darauf ausgelegt ist, dass man es auch schön transparent machen kann, zum Beispiel indem wir GUI Canvas Groups verwendet, dann könnt ihr das machen. Aber bei diesem Name Tag zum Beispiel wäre das nur anstrengend, deswegen sagen wir jetzt Unsichtbarkeit aktivieren und bupp, wir sind komplett unsichtbar. Wir haben eine unsichtbare Funktion gemacht, wir können uns aber nicht mehr sichtbar machen. Wenn ich jetzt hier wieder drauf drücke, bleibe ich sichtbar. Nein! Ich kann hier auch raufgehen und, ja, naja, das hilft mir auch nicht. Es macht nur ein paar coole Partikel, aber das war's. Also müssen wir jetzt auch die Sichtbar-Funktion machen. Damit die Sichtbar-Funktion funktioniert, müssen wir erstmal alle möglichen Werte cachen. Mit unserer bereits unsichtbar Variable. Das ist auch ziemlich einfach. Wir können einfach zum Beispiel bereits unsichtbar in eckigen Klammern Model festlegen. Und das ist gleich ein Table. Das mache ich am besten nicht hier, sondern wir machen das hier draußen. So, natürlich immer die Kommentare nicht vergessen. Cache anlegen. So, und jetzt können wir auch mit dem Cache hier arbeiten, indem wir einfach sagen, es bereits unsichtbar model ist gleich like descendant.transparency. Dasselbe können wir uns hier dann auch kopieren und hier nochmal genauso reinpasten. Und hier können wir das auch reinpasten, aber ändern Transparency zu visible. Und wer an der Stelle den Fehler findet, schreibt es mir bitte in die Kommentare und nicht mogeln. Würde mich echt interessieren, ob ihr mitdenkt. Und jetzt müssen wir einmal in die Funktion reingehen, um Sachen sichtbar zu machen. Hier brauchen wir natürlich auch erstmal einen debounce. Also debounce if not model or model get attribute debounce, then return end. Dann checken wir einmal, ob was gecached wurde. Wenn nicht, dann return end. Dann können wir auch nichts machen. Dann setzen wir den debounce wieder auf true. Und von hier unten können wir uns auch wieder kopieren, dass wir den debounce dann auch wieder auf Nil setzen in der letzten Zeile. Und wir müssen auch wieder durch alles durchlupen, aber nicht durch alles im Model, sondern durch alles im Cache, weil das geht schneller. So, durch alle Instanzen im Cache loopen for descendant, Komma ausgangswert in bereits unsichtbar do. Jetzt müssen wir natürlich wieder festlegen, was ist was. Und dafür können wir uns hier unten einfach das hier mal rauskopieren. Gehen dann in die Sichtbar-Funktion, pasten das hier rein und sagen dann Descendant.Transparency ist gleich Ausgangswert. Das kopieren wir uns, kopieren wir es auch dahin. So, und hier sagen wir Descendant.Visible ist auch gleich Ausgangswert. So, und dann haben wir schon eine sehr simple Unsichtbar- und wieder Sichtbar-Funktion geschafft. Und das ist alles, was viele von euch wahrscheinlich wollen. Wir gehen hier rauf und plupp, unsichtbar. Und ich klicke nochmal, plupp, sichtbar. Nein, wir haben einen Fehler. Oh, oh. Attempt to iterate over number value Oh oh oh Fehler gemacht Und hier haben wir wirklich einen Fehler gemacht Wir müssen natürlich sagen Bereits unsichtbar model Und dann müssen wir natürlich immer das Descendant speichern Alter, habe ich nicht dran gedacht Dafür testet man immer seinen Code So, hier immer Descendant reinspeichern. So, hier auch Descendant Und hier auch Descendant Und jetzt sollte es dann auch funktionieren Wenn wir hier reingehen Kann ich mich jetzt nochmal unsichtbar machen Und ich kann mich wieder sichtbar machen Ich habe aber immer noch einen Fehler Ich kann es nicht so oft machen, wie ich will Warum? Weil der Cache nicht geleert wird. Das müssen wir natürlich auch noch machen. Wenn wir fertig sind mit der Sichtbar-Funktion, ist es wichtig, dass wir bereits unsichtbar Model wieder auf Nil setzen am Ende. Ist gleich Nil, damit der Cache weg ist. Schreiben wir hier auch einmal rein. Cache leeren. Unten können wir auch wieder schreiben die Bounce. So, Kommentare sind immer wichtig, damit wenn ihr in Zukunft über euren Code rüber guckt, ihr noch wisst, wofür der da ist. Warum ich hier keine Kommentare schreibe, ist, weil ich das alles nochmal neu schreiben werde. Ja, wir es gleich nochmal ein bisschen komplexer machen. So, der nächste Test sagt plup. Es funktioniert einwandfrei, wir können uns unsichtbar machen. Falls ihr euch fragt, warum ich hier immer mit diesem Charakter herumlaufe, einfach nur, weil man mit dem am besten zeigen kann, was passiert mit GUI-Objects und Decals. Ich kann gerne einmal hier Starter Character umbenennen in Starter Character 1 und dann mit meinem ganz normalen Roblox Character spawnen. Und mit dem sollte es jetzt auch funktionieren. Der trägt natürlich noch layered Clothing und Accessoires, aber bababab, es funktioniert. Sichtbar, unsichtbar, sichtbar, unsichtbar, es funktioniert alles, einwandfrei. Falls ihr übrigens zu faul seid, den Code selber abzuschreiben, können Kanalmitglieder Tier 2 oder höher ihn auch einfach aus meiner Videobeschreibung herunterladen. Man muss natürlich Kanalmitglied sein und auf meinem Discord-Server sein. Da gibt es einen Channel für Kanalmitglieder Tier 2, wo ich die Module aus meinen Tutorials veröffentliche. Ist kein Muss, aber wenn ihr faul seid, könnt ihr das auch machen. Nun möchten wir vielleicht, dass die Funktion uns nicht plopp unsichtbar macht, sondern langsam unsichtbar werden lässt. In einem smoothen Übergang, sprich tween. Dafür brauchen wir den Tween-Service. Also also scrollen wir einmal nach oben und holen uns den Treen-Service rein. Mit local localTreen ist gleich game game.getService Treen-Service. Und da ja, der Treen-Service immer so ein bisschen stinkig zu behandeln ist, schreiben wir auch eine eigene Treen-Funktion. Die nennen wir dann localFunctionTreen. Und die Treen-Funktion nimmt einmal das Dings, das wir trainen wollen, eine Eigenschaft und ein Ziel, zu dem wir hin wollen. Drücken wir mal hier Enter. So. Was hier schwierig ist, ist sicherzustellen, dass die Eigenschaft wirklich eine Eigenschaft von Dings ist. Dafür müsst ihr selbst sorgen. Wenn ihr das nicht macht, dann errort euer Code und das wäre nicht so schön. Was wir aber hier machen werden, ist erstmal einen Train erstellen. Mit Treen, Doppelpunkt, Create. Als Instanz nehmen wir Dings. Dann erstellen wir eine neue Treen-Info. Und die Treen-Info kriegt dann nur eine Treen-Dauer. Und diese train dauer die legen wir oben fest. Wie lange möchten wir Treen? Local Treen-Dauer ist gleich zwei Sekunden zum Beispiel. Und dann braucht man natürlich noch ein Property-Table. Also nehmen wir hier ein Table und schreiben dann in eckigen Klammern Eigenschaft. Die eckigen Klammern sind übrigens sehr wichtig, dass ihr die da lasst. Sonst übernimmt er nicht den String, den die Eigenschaft mitnimmt, sondern den Wert an sich, was nicht unbedingt funktionieren wird. Und dann ist gleich Ziel ohne eckigen Klammern. Und dann können wir den Twin direkt abspielen, indem wir Doppelpunkt Play schreiben. Stellt sich die Frage, warum machen wir eine eigene Funktion, wenn es sowieso nur eine Zeile Code ist? Weil es eine ziemlich lange Zeile Code ist und diese Funktion hier kürzer ist als diese Zeile Code... Abgesehen davon können wir hier noch weitere Sachen festsetzen. Zum Beispiel könnten wir jetzt sagen, if not uh, dings in eckigen Klammern Eigenschaft. Da wird er dann gleich rummeckern. Ja, da sehen wir schon, er meckert rum. Expected table got instance instead. Man kann nicht eine Instance mit eckigen Klammern und dann einem String indizieren. Das funktioniert nur bei wahren Properties, aber nicht bei Children. Und wenn es diese Property nicht gibt, dann wird das ein Error werfen. Aber es würde ja sowieso einen Error werfen, wenn es das nicht gibt, weil ihr dafür sorgen müsst, sonst würde der Trin ja gar nicht funktionieren. Ja, aber ist ja auch egal. Wir sagen jetzt Orb in Klammern. Ziel ist gleich Transparency. And Dings in eckigen Klammern. Eigenschaft ist gleich 1. Then return end. Was macht das? Das checkt, ob es diese Property in Dings gibt. Das können wir theoretisch weglassen, weil dafür müsst ihr so oder so sorgen. Und dann checkt es, ob die... Zieltransparenz, die Transparenz ist, die wir oben eingestellt haben, und die Eigenschaft ursprünglich auf 1 steht. Das bedeutet, wenn wir jetzt zum Beispiel schon ein unsichtbares Part haben, dann wollen wir das nicht nochmal unsichtbar machen. Hat den Grund, dass wir vielleicht als Transparency-Wert mal irgendwas anderes einstellen wollen, was nicht 1 ist, sondern vielleicht 0,9, damit man so ein bisschen durchsichtig ist. Und dann würden auch unsichtbare Parts ein bisschen durchsichtig werden. Und das wollen wir nicht. Deswegen schreiben wir das hier so rein. Natürlich immer alles kommentieren, habe ich ganz vergessen, weil sich die Funktion auch selbst erklären. Trin-Funktion sichtbar macht ein gecachedes Model wieder sichtbar. Und die Funktion unsichtbar macht ein Model unsichtbar und cached es. Übrigens, cache ist einfach nur ein fancy Wort. Wort für Zwischenspeicher oder schneller Speicher, schneller Zwischenspeicher halt. Den Tween wollen wir jetzt natürlich noch anwenden. Und dafür müssen wir wieder in die Unsichtbar-Funktion zunächst rein und ein bisschen was umschreiben. Aber bevor wir den Tween anwenden, würde ich noch eine Kleinigkeit anpassen. Einfach nur, damit ihr wisst, dass es geht. Wir können auch das Material anpassen, indem wir hier oben ein neues Material festlegen, namens Unsichtbar-Material. Das stellen wir erstmal auf Nil. Ich speichere hier aber schon mal habe inem Material-Force-Field. Für einen lustigen Effekt, den wir anwenden können. Lassen wir uns einfach mal gespeichert und wir bauen es schon mal so ein, dass wir, wenn wir wollen, das Material anpassen können, aber nicht unbedingt müssen. Das bedeutet, wir speichern uns jetzt nicht nur die Transparency, sondern auch das Ausgangsmaterial, Ausgangstransparenz und Material Cachen und Material Ändern. Das Material Ändern schreiben wir jetzt auch noch einmal, aber natürlich nur, wenn wir ein Material ändern wollen. Das bedeutet, if unsichtbar Material then Descendant.Material ist gleich unsichtbar Material. Wir speichern also jetzt in unserem Cache für das Model, für das Descendant nicht nur die Transparency, sondern auch das Material, also in einem Table drin. An Stelle 1 ist die Transparency, an Stelle 2 ist das Material. Und wir können theoretisch an weiteren Stellen noch andere Eigenschaften speichern, die wir vielleicht auch noch verändern möchten. Dann müssen wir das ganze Ding natürlich noch unsichtbar machen. Dafür stellen wir jetzt nicht einfach die Transparency of Transparency, sondern wir tweenen die Transparency, indem wir schreiben tween Descendant, Transparency, Transparency. So schnell geht das und dann müssten wir nicht dieses ganze Kauderwäsche hier schreiben und eventuell noch dieses Kauderwäsche dazu. Nicht notwendig. Selbe machen wir dann auch mit dem Deco Ausgangstransparenz cashen und unsichtbar machen. Hier speichern wir uns nur die Transparenz, weil mehr gibt es nicht bei einem Deacle. Und dann machen wir halt wieder Descendant, Transparency, Transparency. Und bei dem GUI-Objekt, das will ich ja halt direkt unsichtbar machen, da ist es mir egal, da mache ich kein Tween. deswegen. Sichtbarkeit cachen und unsichtbar machen bleibt genau so, wie es ist. Und wir müssen dann natürlich noch oben bei sichtbar auch noch die Funktion anpassen, das ist jetzt auch nicht das Problem. Einerseits, falls wir das Material anpassen, müssen wir das Material zurücksetzen. Heißt, Material zurücksetzen, if unsichtbar Material, Then Descendant.Material ist gleich Ausgangswert 2, weil wir haben hier ein Table festgelegt, für Base Parts, wo Stelle 2 das Material gecached wird. Dann müssen wir noch die Transparenz wieder zurücksetzen. Transparenz wieder auf den Ausgangswert stellen. Treen, Descendant, Transparency und dann Ausgangswert Nummer 1. Das wär's dann. Dasselbe machen wir dann noch mit dem Decal. Train, Descendant, Transparency, Ausgangswert. Weil hier haben wir ja nur den Ausgangswert gespeichert, nicht in einem Table. Das ist nicht in geschwungenen Klammern und das hier steht in geschwungenen Klammern und ist dementsprechend in einem Table. Und hier brauchen wir gar nichts ändern, außer dass wir vielleicht einen Kommentar dazu schreiben. Sichtbarkeit wieder auf den Ausgangswert stellen. Und... Das wär's dann. Gehen wir einmal auf Testen und gucken wir, was wir alles so kaputt gemacht haben. Also laufen wir zu dem Podest. Ich drücke auf Aktivieren und werde ganz langsam unsichtbar. Ich drücke wieder auf Aktivieren und ich werde ganz langsam sichtbar und ihr seht, das sieht immer ein bisschen verbuggt aus, weil ich so ein animiertes Gesicht habe. Das liegt aber daran, wie Roblox funktioniert. Wenn ich das Ganze jetzt mal mit einem altmodischen Roblox-Charakter teste, dafür bin ich Starter Character 1 wieder auf Starter Character um, und dann hier reingehe, dann seht ihr, geht das richtig schön smooth ineinander über. Unsichtbar und sichtbar. Zwei Sekunden lang wird es getweet. Ihr seht, es ist so ein bisschen buggy. So, und... Dann wird es erst durchsichtig. Aber das liegt halt an der Art, wie Roblox funktioniert. Aber wir haben einen smoothen, unsichtbar, sichtbar Übergang. Wunderbar. Wenn ich mich jedoch hier, hier unsichtbar mache, dann seht ihr, kommen noch Partikel aus mir raus. Die Partikel werden wir jetzt auch nochmal schnell einstellen. Das ist nicht das Problem. Ich würde dafür eine eigene Funktion wieder machen, weil... Damit sparen wir uns Zeilen an Code, indem wir eine Partikelfunktion machen. Schreibe ich einfach mal hier hin. Local Function Partikel nimmt einfach nur ein Part und packt da dann Partikel rein. Lässt ein paar Partikel aus einem Part kommen. Natürlich am Anfang checken, ob es das Ding überhaupt gibt. If not Part... Oh, not part is a base part, then return end. Dann nehmen wir uns den Particle Emitter. Den Particle Emitter, der ist ja bei mir hier in dem Script drin. Das heißt, hier oben unter dem Proximity Prompt schreibe ich einfach mal hin: local Particle ist gleich Script, Doppelpunkt, Wait for Child Particle Emitter. Und dann können wir in die Partikel-Funktion einen neuen Partikel Emitter reinklonen. So. Und damit die Partikel zu sehen sind, stellen wir dann Partikel.Parent auf das Park. Dann wollen wir, dass die Partikel natürlich wieder verschwinden und oh, das dauert eine Weile, bis die verschwinden, weil die müssen ja erst spawnen und dann verschwinden, damit die Funktion unser Script nicht unnötig pausiert, starten wir eine Co Coroutine. Coroutine.rap Function, Klammern, Enter, dann hier hinter natürlich nicht vergessen, Klammer auf, Klammer zu, damit die Koroutine auch ausgeführt wird, diese Klammer nicht vergessen. Dann stellen wir ein Particle.enabled ist gleich true und dann warten wir erstmal. Und dafür legen wir uns oben natürlich wieder einen Wert fest und zwar die Particle Spawn Time, stelle ich auf 0,2 Sekunden. Ihr könnt sie noch höher stellen. Das hängt immer ganz davon ab, wie ihr euren Particle-Mitte eingestellt habt. Das heißt, nachdem wir ihn enabled haben, warten wir die Particle Spawn Time und dann disablen wir ihn wieder. Und dann müssen wir natürlich zerstören, aber wenn wir den Partikel-Emitter zerstören, dann werden auch alle Partikel direkt mit zerstört. Aber wir wollen, dass die Partikel noch ihre Lebzeit zu Ende leben. Und dafür könnten wir dann jetzt noch mal warten, und zwar die Partikel Lifetime Max. Aber anstatt hier nochmal einen Task.grade reinzupacken, können wir auch einen Roblox-Service nutzen, der dafür da ist, um Dinge zu zerstören. Und zwar Debris. Also requiren wir hier oben noch einmal. Local Debris ist gleich Game, Doppelpunkt Get Service Debris. Und stellen dann hier unten ein, Debris Doppelpunkt Add Item Partikel, Komma und dann solange wie die Partikel maximal leben, also Partikel.lifetime.max Und dann wartet Debris die maximale Lebenszeit von den Partikeln und dann wird der Partikel auch zerstört und ist weg. Das ist unsere Partikelfunktion. Die können wir uns jetzt hier einmal kopieren und einfach einsetzen. Und zwar bei unsichtbar würde ich das direkt nach dem Treen machen. Also Partikel, Partikel Descendant. Und auch bei sichtbar würde ich das direkt nach dem Treen machen. Der Treen läuft ja natürlich immer separat ab, während die Partikel gerade kommen. Also hier oben auch Partikel Descendant. In alle anderen Sachen brauchen wir keine Partikel reinmachen. Das sind so schon mehr als genug Partikel. Also testen wir das Ganze einmal. Gucken jetzt nach, kommenden Partikel aus uns raus, wenn wir uns unsichtbar machen. Und ja, aus uns kommen Partikel raus. Ich mache mich wieder sichtbar und es kommen wieder Partikel raus. Wunderbar. Das sieht jetzt nicht so super beeindruckend aus mit diesen Partikeln. Da könnt ihr aber euch was ganz anderes einfallen lassen. Das ist ja nur ein Beispiel. Ein gutes Spiel wäre natürlich nichts ohne gutes Sounddesign. Dementsprechend könntet ihr euch auch ein unsichtbares Soundeffekt einfallen lassen, hochladen oder aus der Toolbox raussuchen und den dann abspielen mit Sound. doppelpunkt play. Da habe ich jetzt aber auch keinen Bock drauf, mir einen Soundeffekt rauszusuchen. Stattdessen müssen wir uns jetzt noch um ein paar andere Cases kümmern. Wenn wir hier oben jetzt zum Beispiel einstellen, dass wir jetzt Material Force Field haben wollen und dass wir wir Transparency nicht 1, sondern 0,92 zum Beispiel haben wollen, dass wir so leicht sichtbar bleiben, wie es ja auch in einigen Videospielen gemacht wird, dann haben wir einen ganz coolen Effekt, der aber noch nicht so hundertprozentig funktionieren wird, je nachdem, was ihr für ein Model unsichtbar macht. Wenn ich jetzt hier hingehe, seht ihr, wir sind so leicht durchsichtig, aber mit dem Kopf funktioniert irgendwas nicht, weil der hat das Material nicht übernommen. Das liegt einfach an Roblox, ich werde später nochmal darüber reden. Aber es gibt noch andere Probleme, wenn ihr einen anderen Charakter verwendet. Noch besser werdet ihr es sehen, wenn wir den Starter-Charakter hier wieder beiseite schieben und ich das mit meinem eigenen Charakter mache, der ganz viele fancy Sachen trägt. Accessoires, Layered Clothing und ein animiertes Gesicht. Und wenn wir da jetzt uns auf... Forcefield stellen wollen, seht ihr, das funktioniert nicht ganz. Ihr seht, so meine Hauptkörperteile sind Forcefield, die flackern so ein bisschen, wie ein Forcefield das machen sollte. Aber mein Kopf nicht, meine Jacke nicht, meine Hose nicht, meine Schuhe nicht. Weil die haben alle noch eine Textur. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal Texturen entfernen. Und dafür müssen wir erstmal checken, ob es denn eine Textur gibt. Also gehen wir hier nach, nach hier unten und schreiben dann einfach mal Mesh-Textur cachen und entfernen. If Descendant Doppelpunkt ist ein Mesh-Part and Descendant.Texture-ID, also wenn es ein Mesh-Part ist und es eine Texture-ID gibt, dann wird die Texture-ID gespeichert anstelle 3. In den Table packen wir jetzt die Texture-ID rein und wir packen die Texture id auf einen leeren String. Das heißt, wir nehmen die Textur raus. Layered Clothing arbeitet aber nicht nur mit einer Texture id sondern auch mit Surface Appearance. Abgesehen davon machen das auch manche Accessoires und manche anderen 3D-Models, mit denen ihr vielleicht arbeiten wollt. Das heißt, auch mit Surface Appearance müssen wir noch arbeiten und die entfernen. Also sagen wir jetzt erstmal Surface Appearance cachen und entfernen. Wir suchen jetzt erstmal nach Local Surface ist gleich Descendant, Doppelpunkt, Find First Child, which is a Surface Appearance. Wenn es eine Surface Appearance gibt, dann wird diese Surface Appearance an Stelle 4 in dem Table gespeichert und die Surface Appearance.parent wird auf Nil gesetzt. Es ist wichtig, dass wir erst speichern und dann auf Nil setzen, weil wenn wir etwas auf Nil setzen und es nirgendwo mehr referenziert wird und nicht mehr irgendwo gespeichert wird, dann kommt der Garbage-Collector und löscht das Teil einfach. Und wir wollen es ja nicht löschen. Wir wollen es nur erstmal zurückhalten, bis wir den Character, das Model, wieder sichtbar machen wollen. Also gehen wir jetzt einmal hier hoch und stellen fest, oh, ich habe das hier in die Sichtbar-Funktion reingepastet. Das darf natürlich nicht sein. Ich kopiere das hier nochmal raus. Gehe runter in die Unsichtbar-Funktion. Hier muss das natürlich rein. So, weil in der Sichtbar-Funktion müssen wir das Ganze natürlich wieder rückgängig machen. Leute, die sich auskennen mit Coden, wissen schon, wie es abgeht. Ich schreibe es jetzt einfach nur mal schnell. So, Textur wiederherstellen. If Descendant ist ein Mesh-Part. Und Ausgangswert 3 wurde festgelegt, weil Ausgangswert 3 ist bei Base Parts ja immer die Text-ID. Dann wird die Descendant.Text-ID auf Ausgangswert 3 gepackt. Und dann machen wir dasselbe noch mit Surface Appearance wiederherstellen. Wenn wir Ausgangswert 4 gespeichert haben, dann wird Ausgangswert 4.parent Descendant. Und das ist es. Die letzte Kleinigkeit, die ich noch ändern würde, ist die Transparency von dem animierten Gesicht. Animierte Gesichter haben noch so versteckte Oberflächen, die durch diese Durchsichtigkeit sichtbar werden. Das heißt, so ein animierter Kopf ist auch, wenn er auf Transparent gestellt wird, opaker, als ein normales Part, das auf Transparent gestellt wird. Das heißt, wir wollen jetzt für animierte Gesichter die Transparenz noch mal ein bisschen höher stellen. Dafür gehen wir noch einmal nach unten und schauen dann einfach mal, ob es ein animiertes Gesicht ist, indem wir hier einmal vor dem Treen Feststellen, hat er Face Controls. Genauso wie wir es mit der Surface Appearance gemacht haben, schreiben wir Local Face Controls ist gleich Descender. Doppelpunkt Feind fürs Schalt, Face Controls. Und wenn er Face Controls hat, dann hat er auch ein animiertes Gesicht. Dementsprechend machen wir hier einmal ein If-Else Statement. If Face Controls, then falls animiertes Gesicht, Gesicht wird groß geschrieben. Dann die Transparenz noch niedriger, das heißt Train Descendant Transparency ist gleich Transparency plus 0,05. Also noch ein bisschen transparent. Wenn wir über die 1 hinauskommen, ist das nicht schlimm. Dann wird das wie eine 1 behandelt. Also das ist jetzt nicht das Problem, aber es wird auf jeden Fall ein bisschen transparenter gemacht. Theoretisch könntet ihr dasselbe noch einstellen bei Layered Clothing, weil Layered Clothing liegt ja dann auch nochmal über der Haut drüber. Aber die Haut wird darunter drunter ja trotzdem unsichtbar gemacht. Muss man immer so ein bisschen abstimmen, wie man das haben möchte. Und ansonsten wird es natürlich ganz normal transparent gemacht. Jetzt machen wir den nächsten Test. Laufen wir hin und machen mich unsichtbar und... Ich bin unsichtbar, aber man sieht mich so ein bisschen, man sieht so einen Schleier von mir. Und das ist so ein Effekt, den viele Leute gerne haben wollen, dass man so ein bisschen sieht, Ah, da ist ja noch was, da ist noch was. Und ihr seht, obwohl er noch transparenter ist als sonst, habe ich das Gefühl, dass man den Kopf immer noch zu sehr sieht. Vielleicht sollte man das sogar noch ein bisschen höher stellen, aber das könnt ihr selbst einschätzen. Wir haben auf jeden Fall von den Jacken die Surface Appearance weggenommen wodurch die jetzt sehr unsichtbar sind. Wir haben die Decals unsichtbar gemacht, Layered Clothing, das animierte Gesicht noch unsichtbarer gemacht, Texturen rausgenommen. Und wenn wir hier hingehen, wird auch alles wieder zurückgesetzt. Und plupp, da sind wir wieder. Sieht ein bisschen komisch aus, weil Roblox das halt so komisch behandelt. Ich kann da leider auch nicht viel gegen machen. Es ist einfach die Art und Weise, wie Roblox mit Transparenz umgeht. Das Ganze können wir jetzt natürlich noch einmal testen mit unserem Liebling, dem starter Character, Um zu gucken, ob da noch alles funktioniert. Aber da sollte dann auch alles funktionieren. Wir machen uns unsichtbar und... Und falls ihr euch fragt, warum der Kopf immer so sichtbarer ist als der Rest, Roblox lässt nicht zu, dass man das Material von einem Head ändert. Egal auf welches Material ihr den Kopf einstellt, es bleibt immer Plastik. Das ist das Problem bei Köpfen in Roblox. Das finde ich schade, aber es ist einfach so. Köpfe müssen immer Plastik sein. Warum auch immer? Habe ich mich noch nicht so genau mit beschäftigt, ob das einen wichtigen Grund hat oder nicht. Der einzige Fehler, der uns noch unterlaufen kann, ist, dass wir es zu schnell machen. Und zwar indem wir hier die ganze Zeit spam, spam, spam, spam, spam, spam, spam, spam, spam. Und auf einmal sind wir hier so halb unsichtbar und hier werden wir nicht mehr ganz sichtbar. Deswegen gehen wir jetzt noch einmal rein und passen den Debounce richtig an, weil wir haben hier ja einen Treen und wir müssen warten, bis dieser Treen durch ist und wir müssen warten, bis die Partikel weg sind. Das heißt, wir gehen jetzt einmal rum. Unter, unter die Unsichtbar-Funktion. Und bevor wir den Debounce wieder auf Null stellen, müssen wir einmal warten. Und zwar Task.Rate, Mast.Max, Particle Spawn Time oder Twin Dauer. Das heißt, wir warten das, was von beiden größer ist. Entweder die Tween Dauer oder die Particle Spawn Time. Was dauert länger. Dasselbe machen wir natürlich oben auch noch bei der Sichtbar-Funktion. Weil wir hier auch mit Partikeln und mit einem Tween arbeiten. Damit wäre das Ganze dann schon sicher. Und was ihr jetzt noch machen könnt, ist dieses Script einbauen, wo und wie ihr wollt. Zum Beispiel könnt ihr meine Hexe mit Hexenkessel aus dem Tutorial vom letzten Mal hier nehmen und zu ihrem Trank diese unsichtbar Funktion hinzufügen. Wir gehen einmal auf den Hexenkessel, Kessel Script und wir haben hier ganz viele Funktionen. Und dann können wir halt auch in unser Podest gehen, hier den unsichtbar Zauber nehmen. Dann kopieren wir uns hier einfach mal alles raus, gehen ins Kessel Script rein. Kopieren hier oben alles rein, natürlich kann man es besser integrieren. Das Proximity Prompt nehmen wir hier raus. Wir suchen hier dann auch nicht nach einem Proximity Prompt, aber den Particle Emitter, den müssen wir uns einmal kopieren und dann natürlich ins C# Script reinpasten, damit er gefunden wird. Und dann könnt ihr hier zum Beispiel eine weitere Funktion hinzufügen, zum Beispiel Effekte Spieler Player Humanoid. Jetzt könnt ihr einfach sagen Local Character ist gleich Spieler.Character. Und dann sagen wir unsichtbar Character Und hier haben wir es natürlich so gemacht, dass wir 60 Sekunden warten, bis man wieder sichtbar wird. Also machen wir das hier auch. Task.rate Und sichtbar Character. Hier müssen wir natürlich noch einmal nachgucken. If not character or not character.parent or not bereits unsichtbar in Klammern character, then return end. Falls der Charakter nicht mehr existiert oder der Charakter durch einen weiteren Trank wieder sichtbar gemacht wurde, dann... Brauchen wir ihn ja nicht nochmal sichtbar machen. Damit ist das Ganze dann auch integriert in unseren Hexenkessel. Wir können reingehen. Und wir haben dann auf einmal eine Hexe, die uns einen Unsichtbarkeitstrank braut. Natürlich neben den anderen Tränken, die sie uns auch noch braut. Mal gucken, was da jetzt rauskommt, Feines. Hm, mmh, ich liebe diese Suppe. Na komm, mach mir was Schönes. Was Leckeres. Mmh. Oh ja, gib mir, gib mir. Oh nein, ich wurde langsam gemacht. Ich wurde langsam gemacht. Nein. Uh. Warum wurde ich langsam gemacht? Ich verstehe es gar nicht. Ich habe viel Jump Power und wenig Geschwindigkeit. Das war, glaube ich, gar kein Trank, den ich drin habe. Was ist passiert mit mir? Hilfe. Ah. Oh, jetzt wurde ich wieder schneller gemacht. Aber ich bin trotzdem langsamer. Was ist das denn? Oh, jetzt bin ich nur noch schneller. Irgendwas hat mich langsam gemacht. So. Oh, noch ein Schnelligkeitstrank. Ich werde immer schneller. Gut, passen wir das einmal an, damit da auch wirklich nur das rauskommt, was ich möchte. Und zwar Effekt ist gleich Effekt. Effekte. Nummer 1. Dann haben wir nur den Unsichtbarkeitstrank, den sie brauchen Gib mir Unsichtbarkeit. Gib mir Unsichtbarkeit. Na los. Koch doch endlich fertig. <lacht> bitte mach fertig kochen. Danke. Die lässt sich echt nicht von mir beirren. Oh, da ist einer. Oh, nein, nicht runterfallen. Nein, ich habe so lange auf dich gewartet. Oh, bitte nochmal. Bitte danke. Ich stelle mich einfach auf, dann kriege ich den Effekt automatisch, wenn er fertig ist. <lacht> Und sind wir dann irgendwann fertig, Schatz? Ja, sind wir dann irgendwann fertig? Wann sind wir da? Wann sind wir da? Wann sind wir da? Wann sind wir da? Wann sind wir da? Wann sind wir da? Wann sind wir da? Ey, jetzt mach doch endlich mal, was ist denn los? Ich weiß, ich habe eingestellt, dass die selten kommen, aber ey. Und ich bin unsichtbar geworden. Yeah! Wunderbar. Ich bin unsichtbar, ich habe jetzt diese Effekte auf mir drauf, weil der Hexenkessel-Effekt das nun mal so macht. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da, lasst gerne ein Abo da. Klickt jetzt bitte auf das Video, das hier angezeigt wird, sonst muss ich und meine Familie verhungern. Bis dann und ciao.